Kinder sind mir die liebsten. Kinder sind super. Kinder zum Beispiel, ähm, Kinderwagen, oder? Eine kennst die Situation, wir haben so viel zu reden, ob es jetzt wirklich so ausformuliert ist oder nicht, wo ist die den ganzen Tag. Und so fährt die Mama dann dahin, und mit dem Handy in der Hand tippt drum, der Kleine plappert und plappert und plappert, Foto. so, ich da dahin, sie kommen auf mich zu, 200 Meter, man sieht sie, und es passiert immer dasselbe, es ist unglaublich. Kinder seiner Wahnsinn. Das ist so genetisch Urinstinkt. Dieser. Der Zeigefinger. Der Laserpointer-Zeigefinger. Der Fuck. Jetzt ist es mir oben gefallen, gell? Der, ah! Nein? Genau. Der Laserpointer-Zeigefinger. Der... Sagen wir es? Ich habe das geschrieben, was habe ich gesagt? Danke! Applaus bitte für die Dolmetscherin! Ach, übrigens, wenn Sie ganz korrekten Applaus geben wollen, dann machen wir das einmal alle so bitte. Das ist der Applaus in der Gebärdendolmetschung, äh, in Gebärdensprache. Danke sehr! Dann lese bitte der Zeigefinger der Peinlichkeit! Das ist der Leser Zeigefinger der Peinlichkeit!